Ein wichtiger Grundsatz der Buchführung lautet keine Buchung ohne Beleg. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass jeder Beleg gebucht werden muss. Und die Vorbereitung zu dieser Buchung, die nennen wir Vorkontierung. Und wie das geht, das schauen wir uns in diesem Video an. Eine Möglichkeit zur Vorkontierung ist der Buchungsstempel. Dazu gucken wir uns folgenden Beleg an. Und zwar haben wir hier einen Kontoauszug. Und in diesem Kontoauszug ist ein Vorgang vermerkt. Und zwar geht es hier um eine Rechnung. Und diese Rechnung haben wir bezahlt. Also minus 952 Euro gehen von unserem Bankkonto weg. Das ist ein Zahlungsausgang. Und jetzt wollen wir diesen Beleg vorbereiten für die Buchung. Das heißt, dieser Beleg bekommt einen Buchungsstempel. So, und diesen Buchenstempel tragen wir jetzt die Buchung ein. Dazu überlegst du dir jetzt wieder die vier Fragen, also welche Konten sind betroffen, aktiv oder passiv, Mehrung oder Minderung, und wo wird gebucht, im Soll oder im Haben. Das heißt, wir kurz auf Pause drücken und die vier Fragen beantworten, und dann können wir den bogenstempel ausfüllen. So, wichtig ist im Buchenstempel, dass wir immer mit der ersten Zeile beginnen und da die Sollbuchung eintragen. Das heißt, wir haben das Konto VE. Wir haben ja eine Rechnung bezahlt, diese Rechnung sinkt passivkonto Buchung im Soll. Der Betrag kommt hier rein 952 und in die zweite Zeile kommt dann die Habenbuchung, nämlich Bankkonto das ist ja ein Aktivkonto. Eine Minderung wird im Haben gebucht, gleicher Betrag. So, das ist die Vorkontierung. Wenn der Buchhalter dann diesen Beleg bekommt und dann die Buchung tätigt, das heißt in die T-Konten einträgt, dann trägt er hier das Datum ein. Also gehen wir davon aus, das ist der 8.2. Und dann macht er seine Unterschrift bzw. sein Kürzel drauf als Zeichen. Das ist gebucht. Eine weitere Möglichkeit ist die Vorkontierungsliste bzw. das Vorkontierungsblatt. Das ist gegebenenfalls auch ein bisschen übersichtlicher. Da werden also in eine Tabelle alle ähm, Buchungen dann eingetragen bzw. vorkontiert und dann für die Buchung eben vorbereitet. Folgende Spalten haben wir hier. BA, das ist die erste Spalte, Buchungsart heißt das. Da muss man sich einfach merken, da kommt ein B rein für Buchung. Dann haben wir das Datum, 8.2., und auch hier fangen wir mit der Sollbuchung an. Also wenn wir uns an unseren Kontoauszug erinnern, das war einmal das Konto VE, das im Soll gebucht worden ist. Und das Konto im Haben ist Bank, BK. Dann kommt hier eine Buchungsnummer rein. Also diese Nummer ist fortlaufend. Am Anfang des Jahres beginnt man mit der 1 und dann wird eben weiter ähm, nach, nach oben gesetzt äh, die Nummer. Gehen wir mal davon aus, das ist jetzt die Nummer 201 zum Beispiel. Und dann kommt der Betrag, es waren 952 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und dann kommt eben dann die nächste Buchung, dann geht es immer so weiter. Und mit diesem Blatt kann man dann auch die Buchungen in die T-Konten eintragen. So, was natürlich klar ist, ähm, das haben wir jetzt alles handschriftlich gemacht. In der Praxis verläuft es natürlich jetzt in unserer heutigen Zeit ein bisschen anders. Das wird jetzt viel am PC gemacht, das heißt mit Software, mit digitalen Belegen oder mit digitalisierten Belegen. Da wird dann auch über die Software vorkontiert oder dann letztendlich auch natürlich die Buchungen nicht handschriftlich in T-Konten eingetragen, sondern eben über eine Software, die das Ganze dann auch viel oder viel automatisiert dann erledigt.